Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf YouTube Wifi. Da ich auf diesem Kanal innerhalb der letzten zwei Jahre zahlreiche Aktienanalysen hochgeladen habe, möchte ich in diesem Video einmal um die Analysemethode reden, welche ich zur Bewertung der Aktien nutze. In diesem Video erfährst du dahingehend, was die Fundamentalanalyse ist, was die grundlegenden Annahmen bei der Fundamentalanalyse sind, welche Kritik es an der Fundamentalanalyse gibt und schlussendlich ziehe ich noch ein Fazit hinsichtlich der Stärken, Stärkenschwächen der Fundamentalanalyse. Punkt 1. Was ist die Fundamentalanalyse? Fundamentalanalyse dient dem Ziel, die längerfristige Kursentwicklung einer Aktie auf Basis von internen und externen Unternehmensdaten sowie zukünftig erwartbaren wirtschaftlichen und insbesondere cashflow-bezogenen Entwicklungen zu beurteilen, indem der gegenwärtige Kurswert einer Aktie mit dem im Rahmen der Fundamentalanalyse evaluierten intrinsischen Wert einer Aktie verglichen wird. Ist die Aktie günstiger als dessen intrinsischer Wert, so stellt dies für einen Fundamentalanalysten eine Kaufempfehlung dar. Ist die Aktie teurer als dessen intrinsischer Wert, so stellt dies für einen Fundamentalanalysten eine Verkaufsempfehlung dar. Um den intrinsischen Wert einer Aktie zu bestimmen, ergeben sich zahlreiche verschiedene Methoden, welche in ihrer Genauigkeit jeweils ein Einzelvideo zur näheren Erläuterung bedürfen. Grundsätzlich lassen sich diese Methoden allerdings in zwei Bereiche bzw. Denkkorsette eingliedern. Einmal dem Substanzwertgedanken und zweitens dem Ertragskraftgedanken, auch als Present Value Theory bezeichnet. Beim Substanzwertgedanken konzentrieren sich die Methoden jeweils darauf zu schauen, welcher Substanzwert in einem Unternehmen liegt, die zukünftigen bzw. zukünftige Erträge sind da eher sekundär. Der Substanzwertgedanke lässt sich unter anderem anwenden, um zu schauen, ob man eine Aktie günstiger kaufen kann, als noch an Substanzwert die Aktie vorhanden. Anders formuliert, bei einer Substanzwertorientierten Analyse beantwortet man unter anderem die Frage, ob man mit einem Plus oder Minus hinausgehen würde, wenn das Unternehmen zum Zeitpunkt des Aktienkaufs liquidiert werden würde. Im Rahmen der Present Value Theory muss ein Unternehmen nicht zwingend ein gutes Ergebnis bei der Bewertung haben. Vielmehr spielt die zukünftig erwartbare Entwicklung verschiedener Stromgrößen eine Rolle, wie zum Beispiel ähm, die Cashflow-Entwicklung. Diese Stromgrößen werden dann auf den heutigen Barwert diskontiert, also die zukünftig erwartbare Entwicklung der jeweils betrachteten Stromgröße, und dann als Grundlage für die Bestimmung des intrinsischen Werts genutzt. Bei einer umfangreichen Fundamentalanalyse sollte im besten Fall sowohl der Substanzwertgedanke als auch der Gedanke der Present Value Theory mit einbezogen werden auch diverse Kennzahlen, sowie eine marktwertorientierte Bewertung sollte erfolgen. Beispielsweise könnte man zur Bewertung von Tesla den KGV berechnen und dann mit den anderen Autoaktien vergleichen, natürlich nur ergänzend zu den vorherig genannten methodischen Ansätzen. Punkt 2. Was sind die grundlegenden Annahmen bei der Fundamentalanalyse? Unabhängig, welche Methoden man speziell zur Bestimmung des intrinsischen Wertes einer Aktie nutzt, ist die Annahme im Rahmen der Fundamentalanalyse bei jedem Analysten gleich. Langfristig gesehen richtet sich der Kurs einer Aktie immer nach ihrem inneren Wert und der Börsenkurs einer Aktie ist folglich nichts anderes als ein dem sich intrinsischen Wert einer Aktie folgender Wert, welcher induziert durch Störeinflüsse um eben jenen intrinsischen Wert oszilliert bzw. schwankt. Punkt 3. Kritik einer Fundamentalanalyse Ja, die eben beschriebene Grundannahme ist einer der Gründe, warum die Fundamentalanalyse kritisiert wird. Denn der Kurs einer Aktie muss nicht zwingend dem intrinsischen Wert einer Aktie folgen. Selbst über Jahre hinweg kann eine Aktie theoretisch unterbewertet oder überbewertet sein. Für den Kursverlauf einer Aktie gibt es zahlreiche Einflussfaktoren, die Korrelation mit dem Gesamtmarkt, monetaristische Einflussgrößen wie Inflation und Zins, die Psychologie der Marktteilnehmer und so weiter und so fort. Insbesondere die Verfechter der Informationseffizienzhypothese am Aktienmarkt sind der Meinung, dass der Aktienkurs nicht um einen intrinsischen Wert oszilliert, sondern dass der Aktienkurs zu jeder Zeit bereits alle öffentlich verfügbaren Informationen enthält und rational ist, in dem Fall spricht man auch von einer halb strengen Informationseffizienz. Genau diesen Anhängern der Informationseffizienzhypothese ist vermutlich auch der Spruch, der Markt liegt niemals falsch zu verdanken oder zumindest zuzuschreiben. Glaubt man der Informationseffizienzhypothese, so ist es also nicht möglich, systematisch durch Nutzung öffentlich zugänglicher Informationen eine Überrendite zu erzielen. Warum? dann also überhaupt Aktienanalysen schauen und sich informieren oder eventuell selber eine Aktienanalyse durchführen. Nun ja, wenn du einfach nur einen globalen ETF wie den MSCI World besparst, dann ist das Verfolgen von Aktienanalysen in der Tat mehr Entertainment und Bildung über neue Geschäftsmodelle und Finanzkennzahlen. Direkt helfen tut es dir aber nicht. Wenn du allerdings ein eher risikofreudiger Mensch bist und möglicherweise in Aktien investieren möchtest, die in einem globalen ETF nicht enthalten sind oder nur zu ganz, ganz, ganz geringen Anteilen, dann macht eine Fundamentalanalyse in jedem Fall Sinn. Weniger mit Erwartungen jetzt systematisch Überrenditen zu erzählen, sondern vielmehr auch als Risikobewertungsmaßnahme. Der intrinsische Wert eines Unternehmens ist letztendlich nie rational und basiert häufig auf subjektiven Einschätzungen, Prognosen und Annahmen. Du könntest also verschiedene Szenarien bestimmen und anschließend einen intrinsischen Wert je Szenario festlegen. Wenn du dann noch die Wahrscheinlichkeit eines Szenarios abschätzt, solltest du ein gutes Gefühl für das Risiko eines Einzelaktieninvestments haben. Mit Hilfe der Fundamentalanalyse lässt sich nicht wirklich vorhersagen, wo der Kurs einer Aktie innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre stehen wird. Dennoch macht es im Rahmen verschiedener Strategien durchaus Sinn, eine Fundamentalanalyse durchzuführen, nämlich dann, wenn man beispielsweise ein Dividendeninvestor ist oder aber eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt. Auch kann man anhand der Fundamentalanalyse sehr gut herausfinden, wie hoch das Risiko-Chancenverhältnis bei einer Aktie ist und man erhält im Rahmen einer Fundamentalanalyse auch Indikatoren, inwiefern eine Aktie günstig oder teuer ist. Ja, das war's. Soweit zu diesem Thema. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Meinung zur Fundamentalanalyse ist und in dem Sinne macht's gut, lasst ein Abo. Bleibt gesund und ciao.